Ja, hallo, meine Lieben! Wie ihr seht, es gibt heute einen Outdoor-Livestream. Es ist einfach so heiß und ich wollte noch ein bisschen die Aussicht euch genießen lassen. Wobei, wenn ich mir das so anschauen, hinter Gittern, sag ich da noch, ah, zu weit zurück kann ich nicht, weil da scheint noch die Sonne. Aber ich glaube trotzdem, das ist ein ziemlich cooles. Ah, uh, ist. Hallo Luigi 93, schön dass du da bist. Um, ja, ich bin draußen im Freien und uh, ich habe dir gesagt heute, hallo. <lacht> ja, danke. Man mag es nicht glauben, aber die Mütze ist eine Kochmütze. Aber pst, niemandem verraten. Servus, hallo, moin, moin. Hey, ach, cool, es sind wirklich Leute da, finde ich sehr geil. Äh, ja, du Leute, ihr habt ja gesagt, ich trinke heute äh, Kambaku, man sieht es glaube ich hier, ist ein süßer Elefant drauf, so mal zur Christi Plonea. nur zur Erklärung, ich wurde nicht bezahlt, um das zu machen, ähm, aber jetzt, äh... Na, heute erzähle keinen Witz Luigi, ich möchte jetzt über darüber kurz was sagen, und das kosten, weil ich kenne den Typen, der das macht, den Alex, der das erfunden hat, sozusagen. und ich finde es ziemlich cool, dass ich ihn kenne, der ein Getränk erfunden hat, es ist fast so, wie wenn ich den Didi Matusch jetzt kennen würde. es ist also servus Martin, hallo Didi, was geht? Aber natürlich kenne ich den Didi nicht, ist aber auch wurscht, weil ich kenne den Alex, und das ist genauso cool, und ich mein, das wirklich coole ist ja, der Alex ist der Oberelefantenbulle. <lacht> denn äh, Kambaku hast glaube ich, Elefantenbulle, ein freundlicher Okay, ähm, okay, denn Ätzdara, was den Ezertler und den, den freundlichen Ezlerder und den fröhlichen Hanky. Grüß euch, Jungs. Danke, dass ihr meine Videos immer anschaut. Ähm, ich komme gleich alles auf Hamburg zu sprechen. Servus, Ratze, Fatze, Kartoffel. Schön, dass du hier bist. Ähm, ja, okay, scheiß drauf. Ich koche das Ding jetzt einfach, ja? Ich kann da nur jede Menge erzählen dazu. Im Prinzip ist er Kakao. Ist mir gesagt worden, mit Koffein. Und er sollt, Ich weiß nicht, wie lange der live geht. Okay. Oben der Flaschenkopf. Da sieht man schon, kakaoig. Es riecht kakaoig. Aber nicht schlecht. Machen wir einen kleinen. mhm. Ich ich werde nicht bezahlt, um das zu tun. Das heißt, ich kann auch sagen, wenn es grausig ist, das Zeug. Also ich es nicht zu süß, aber man ich einen ganz ordentlichen Kakao, muss ich sagen. Mir wurde gesagt, man soll ihn auf Eis trinken, deswegen haben wir da ein bisschen Eis, äh, nein der ist gar nicht dickflüssig ehrlich gesagt, aber man kann ihn scheinbar schütteln und dann wird er so wie ein Frappé. Ich werde links unten im Video die Links bereitstellen, wo man den online kaufen kann, beziehungsweise wo man findet, und die Videos dazu, wie man den richtig trinkt. Ich tue da jetzt mal das Wasser runter trinken. Weil die Eiswürfel sind schon ein bisschen zergangen. So. Und jetzt wird ich da mehr eingeschenkt. Sieht ihr? Ah, also schmäh ich jetzt, man kann sich hier dann ein leckeres Frappe machen, das heißt, man muss das zu machen, und dann 100 Mal schütteln. Ich habe sicher nicht die Energie dazu, das jetzt 100 Mal zu schütteln, aber ich werde es etwas schütteln. So, und jetzt, während ich hier schüttle, schauen wir mal, bei dem Kommentar. An. Okay. Heim, was? Bist du ein Fan des Heimatminister Markus Söder? Der sagt man gar nichts. Ist wahrscheinlich ein deutscher Politiker. Und ich kommst schon mit unseren österreichischen Nutzern. Ah, Respekt, danke, spreilerx X87. Ich muss nicht bei eurem Kanal vorbeischauen. Werde ich nur machen. Etzler ist ein treuer, freundlicher Fan und Supporter. Er erhöht deine Reichweite und Präsenz. Jeder Einzelne, der meine Videos anschaut, erhöht meine Reichweite und Präsenz. Darum bin ich jedem sehr dankbar, dass sie mich hier unterstützt. Wie gesagt, Plonea, der Kakao ist nicht dickflüssig, eher sehr süffig sogar, also echt angenehm. Und das da, da drinnen, seht jetzt da so eine Schaumkrone entstehen? <lacht> das ist bei der Hitze wahrscheinlich auch eine cool gute Idee, sich so anzustrengen. Warum kommen keine Brettspielvideos mit der einen Dame mehr, mit der Angelika? Ja, weil die Angelika und ich jetzt eigentlich jobmäßig beide so ausgelastet sind, dass wir eigentlich keine Zeiten haben und diese Videos, sind sehr zeitintensiv eigentlich, weil man sich wie das Spiel aussuchen muss, und dann haben wir viel Aufwand betrieben mit der Kameraposition und dem Schneiden, wenn das jetzt nicht so ausschaut, aber es war immer sehr zeitintensiv für uns beide, und das geht sich halt irgendwie leider derzeit nicht mehr aus, deswegen gibt es keine Brettspielvideos mehr. Was sagt der Frosch in der Molkerei? Was sagt der Frosch in der Molkerei? Quark? Ich weiß nicht. <lacht> ja, okay, kratze, fatze, Kartoffeln. Lass das schmecken. Wo ist die Eis, Staatskanzlei? Wo ist das genau? Uh, ja, ich werde mir eure Videos anschauen, Sprileak 87 und ich werde Feedback geben. Alter Maximilian Krüger, du bist in Hamburg? Wie cool! Ich war gerade in Hamburg. Also vor ein paar Wochen, mein allererstes Mal, sehr geile Stadt. Ich meine, ich muss jetzt dieses äh, Reperbahnzeug und so. Brauche ich nicht, ist mir ein bisschen zu abgefuckt, muss ich ehrlich gestehen. Aber. Äh, aber so, das ist das. Eltunnel und die ganze Architektur. Ja, und die Stadt, so der Rest, was ich gesehen habe, sehr, sehr schön. Aber leider nicht alle öffentlichen. Äh, also nicht alle U-Bahnen barrierefrei, das ist ein bisschen schade. Ach, der Frosch. Quark! Ihr Deutschen, genau. Bei uns hast du bis Topfen. <lacht> Was sagt der Frosch in der Molkerei? Quark. <lacht> ah. Warum kannst du dir keine Zusammenarbeit mit Ludger Winter vorstellen? Ich kenne keinen Ludger Winter. Ich würde mir eine Zusammenarbeit vorstellen, wenn ich die nicht kenne. Nürnberg, okay. Okay, ja, mal schauen, ob sie eine Deutschland-Tour ausgeht. Nein, langweilige Scheiße. Ah, geiler Name. Du bist da. Äh, Stand der Dinge, ich hab mir irgendwas mit Eis eingeschenkt und schüttle mir gerade einen von der Palme. Äh, wedle mir einen, nee. Ich schüttle die Flasche. Der Kakao. Ist ja jugendfrei, habe man sagen lassen. Außer, man gibt dann Rum rein. Heiß. Wenn man heiß trinkt, mit Rum drin, soll es auch sehr lecker sein. Danke, mein Freund, teil in der Kontakt, schönen Abend. Ups. Yup, ich bemühe mich, tschüss. Südburgenländer am Start. Yes! Perfekt, gönnt es. Haha, Nürnberg ist es eigentlich ja sehr barrierefrei selbst hoch zur Burg geht's ganz gut mit dem Rolli. sehr cool ja vielleicht geht es ja mal aus okay Alex ich hab mir jetzt am Ober geschüttelt. ich schwitze wie ein Schwein aber man muss dazu sagen gibt schon News zu meinen <lacht> Petit Cuisine richtig richtig keine News außer dass ich Ideen hab die, die da sind, und äh, ja okay jetzt haben wir das kannst du du wirst lachen äh, Maximilian Krüger glaube ich ich möchte wirklich ein Fan Treffen machen Maximilian äh, ich möchte wirklich ein Fan Treffen machen hat man gebraucht jetzt so Jetzt wo die Schule bald zu Ende ist, würde ich gerne in Wiener mehr eins machen. Und ja, das ist. Okay, schauen wir mal. Okay. Ich habe es zu wenig geschüttelt. Es ist zwar ein bisschen ups, schaumig, aber es ist jetzt nicht dieses Frappe-artige. Aber ich glaube man kann es trotzdem trinken, die Garde. So, Flasche zu, warum sieht man im Montagswitz nur mehr beim Gesicht? Früher hat man einen größeren Ausschnitt gesehen. Das stimmt. <lacht> beim Montagswitz geht es ja im Prinzip nur darum, dass ich einen Witz erzähle. Und da braucht man eigentlich keine großen äh, Ausschnitte, habe ich gefunden. Ja, ist ein süffiges Kakao Kann man empfehlen. Ah ja, deswegen sieht man die Montagswitze eigentlich keine größeren Ausschnitte mehr. PCs Cuisine, ja, ich muss wirklich mehr kochen. Es tut mir leid, Leute, ich weiß. Was hältst du von WapTap Bibi? <lacht> ähm, ähm, sie ist eine der größten YouTuberinnen im deutschsprachigen Raum. Und wenn sie Spaß hat mit dem, was sie macht, ist das vollkommen okay. Ähm, meins ist es nicht, aber ich bin einfach für vieles, was auf YouTube ist, schon viel zu fucking alt als dass ich das irgendwie verstehe, oder irgendwie nur witzig finden kann. Muss ich halt sagen. Wie war der Diversity mit Ballmama, und den Fans, und wer war der andere Rollifahrer? Ähm, der, der Ball war super, die Mama war super nett, <lacht> äh, und die, meine Fans, die waren auch voll lustig, und welchen Spaß gehabt, und der andere Rollifahrer, ist der Andreas, ein äh, Freund von mir, und der war ja dabei. <lacht> und äh, ja, war ein richtiger feiner Abend, muss ich sagen. Wohlsein, ja, dir auch ratzfatz. Kartoffel ähm, Kollek aufenthalt in Graz? Ja, kann ich. Bist du 77 Uhr? Bist du dort gewesen, Leicht? Hast du Diskussionen rund um die Witze über kleinwüchsige Menschen mitbekommen? In Deutschland, glaube ich, war da was, gell? Bin kein Zwerg oder irgend sowas. Ist das das gewesen? Nimmst du bei den Montagswitzen immer Witze aus den Kommentaren oder suchst du dir die selbst zusammen? Ähm, mittlerweile nehme ich hauptsächlich welche, die ich zugeschickt bekomme, wobei ich mir immer vorhalte, vorbehalte, wenn sie wirklich zu böse, oder zu beleidigend, oder zu rechts oder gar zu meines Erachtens, zu niveaulos sind für mich, dass ich sie nicht bringe. Aber generell, ähm, bin ich da sehr flexibel, und äh, was ich nicht machen werde, ist irgendwelche Judenwitze oder oder schwarzen Witze oder irgendwelche rassistischen Geschichten machen. Das mache ich sicher nicht. Aber ich bin ja schon gefragt worden, und sowas ist nicht okay. Aber sonst ausschließlich oder hauptsächlich Witze, die man Leute so erzählen, oder die ich halt zugeschickt bekomme, via Twitter, via Instagram, via. Facebook-Seite, via YouTube, hier in den Kommentaren. <lacht> Accessibility-Check! Burger King! Wann? Hat der Burger King jetzt auch so, eine, so ein Terminal? Ich weiß das nicht. Und in Wien gibt es, glaube gar nicht so viele Burger Kings. Glaube ich jetzt einmal, ich weiß gar nicht. <lacht> äh, Habe ich mit der Ballenmama ans getrunken? Das kann sein. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, Magician Celia? Salior? Magician. Ja. Ich bin so schlecht mit den Namen, es tut mir leid. Aber die Frage war, was ist Kambaku? Das ist keine dumme Frage, das Ding gibt es nicht so lange, es ist ein Kakao, mit ein bisschen Kaffee in drin, und es ist halt so ein Versuch, Kakao wieder hip zu machen, damit auch junge Menschen Kakao untertags, draußen und vor anderen trinken. Mehr ist es nicht, aber es ist ganz cool und es schmeckt ganz ordentlich und man kann ihn auch warm trinken. Also ist echt okay. Fernsehkritik-TV-Witze über Kleinwüchsige. Wo hört der Spaß auf? So heißt die aktuelle Diskussion. Aha, wo wird die geführt? Oh, normaler TV ist am Start. Gentlemen, bonjour macht Deutschland, und grüßt euch hier, Jungs, ich hoffe ihr habt auch einen Kakao am Start, denn nur die wirklich harten Burschen trinken Kakao. Mhm. Mit Eis natürlich. <lacht> Wann besuche ich normalerweise TV in Berlin? Das ist eine gute Frage. Kann ich noch nicht genau sagen, vielleicht Geht das sieht heuer noch aus. Prost, Jungs. Ich werde meine Mischung aus Montagswitz... Kochen mit Witz, das hätte auch was. Ähm, ich glaube nicht, dass ich Kochen und Witze vermischen werde, weil ich glaube, es gibt ja genug zum Lachen um einen Kochen. <lacht> was ist Kamaku? Es das heißt Kam Kambaku? Das muss ich selber damit nachschauen. Shit. Kambaku. Ist ja Kakao. So ein österreichisches Getränk. Und ich glaube nicht, dass es in Deutschland schon so kaufen gibt. Aber wie gesagt, ich werde unten die Links dazu geben. Da könnt ihr dann selber schauen. Burger King ist doof. Ja, was der, ich bin Vegetarier für mich ist McDonalds und Burger King im Grunde doof. Ja, ob es öfter Livestreams gibt. Ich, ich möchte schon, bin immer nur zu faul und zu unorganisiert. Manchmal sind die Aufträge für meine Kunden einfach fordernder, da, so etwas weniger Zeitplatz hier für YouTube und Co. Ja, deswegen kann es sein, dass nicht, das ist aus diesem Grund sind sie noch nicht regelmäßig, die Livestreams. Wann was hältst du von YouTubern wie Kopfnusskali, die durch Videoeffekte versuchen ihre Behinderung zu verheimlichen? Hallo, ich kenne keinen Kopfnusskali, glaube ich. Äh, ja wie gesagt, derzeit gibt es den Kambaku, glaube ich, nur in Österreich im Merkurmarkt zu kaufen, und in Wien ein paar Stellen. Oder halt online, glaube ich, auch zu bestellen. <lacht> ähm, kennt man bei euch in Österreich? Horst Seehofer. Äh, ja, der Name Horst Seehofer sagt mir schon was, aber wie gesagt, ich bin in der politischen äh, Landscape, also ich kenne mich mit den politischen Verhältnissen in Deutschland, ich überhaupt nicht aus. Bin froh, wenn ich weiß, wer in Österreich mir am Sack geht und wer nicht. Also, sorry, äh, mit tiefen intellektuell-politisch gewürzten ähm, Inhalten kann ich dir leider nicht dienen. Ich habe gelesen, richtig guter Kakao soll am besten dickflüssig sein, aber kann Kompacko sieht schön künstlich aus. Äh, ich glaube, dass der Kambaku jetzt nicht mehr oder weniger künstlich ist, wie viele andere Getränke, also von den Inhaltsstoffen her glaube ich, dass da eher wenig Kunstzeug drinnen ist. Wie gesagt, ich kenne den Typen, der den macht, und ich glaube nicht, dass der Scheiße hat in sowas, nur damit er Geld macht, aber das ist jetzt äh, eine Annahme von mir. Und so also sieht schon köstlich aus, und nicht künstlich. <lacht> äh, nein, er ist köstlich, äh, also er ist gut. Es ist ein guter Kakao, aber er ist nicht dickflüssig, das stimmt, aber ich muss so dickflüssigen Kakao, ehrlich gesagt, gerne nicht haben. das Sigi Kakao zum Beispiel. Der ist dickflüssig, soweit ich mich erinnern kann. Äh, Marvin Bay, äh, wie geht's du? Gut? Danke. Ah, äh, aber es geht. Und ich komme gerade mit den Kommentaren irgendwie nicht hinterher. Aber ich bin froh, weil, äh, also, hinterher, es geht ja irgendwie aus. Ja, aber Gott sei Dank kann ich tausende Zuschauer, so kann ich mich noch konzentrieren. Und fast auf jeden eingehen. Oder. Äh, weitere Formate. Langweilige Scheiße. Äh, sind weitere Formate geplant? Naja. Ähm, ich habe jetzt. weiß nicht, ob Sie mein letztes Video gesehen habt, das mit dem. Äh, Bist du schön? Äh, weil das war mein erstes Video, das ich so mit Kamera-Setup am Rolli hinten und vorne die Kamera gemacht habe, ich möchte da ein paar so Street-Videos machen, auf diese Art, also so, äh, wie ich die nennen werde, weiß ich noch nicht, aber so Umfragen machen, oder halt die Leute ein bisschen anquatschen. Und ähm, ja, ansonsten, kochen muss ich wieder einmal, das ist richtig. Ich habe eigentlich jetzt ziemlich viele Formate, ich bediene sie nur zu wenig. Das ist mein Problem. Äh, trinke ich auch Allendudler? Ja. Gelegentlich trinke ich auch Allendudler. Ich mag sogar den neuen. Der mit der Minze oder so. Der ist nicht schlecht. Eine Klomatte. Was ist mit einer Klomatte? den Mabacher-Film mit Signatur. Ja, das wird mir ein bisschen dauern, der Regisseur ist gerade dabei, noch bei Festivals einzureichen, aber sobald es möglich ist, gebe ich Bescheid. Äh, warum, motz, motz, warum und wie lange bin ich Vegetarier? Äh, warum, äh, weil ich wie nach Wien gezogen bin, in einer Studenten-WG gezogen bin und die Mitbewohnerin Dorten war Vegetarierin und ich habe mit ihr den Kühlschrank geteilt und sie hat gekocht, weil ich damals noch nicht kochen habe können, beziehungsweise die Wohnung nicht so eingerichtet war, das Studentenheim. Und sie hat super gut gekocht und ich habe nie wirklich Schnitzel oder Stötzen oder sowas gegessen und so habe ich dann überhaupt aufgehört, Wurst zu essen. Und seit 2001 bin ich jetzt fix Vegetarier. Oh, Planeer. NormaloTV Am sagt, sie sind kein Fan vom Horst. Seehofer nehme ich an. Ja, ich hab's es gelesen, Planea, köstlich, nicht künstlich. Sorry. <lacht> Wärst du nervös, als du die Christine getroffen hast? Hat's <lacht> wie viel Grad hat es denn jetzt, Wie viel Grad es jetzt hat, weiß ich nicht. Aber es kühlt Gott sei Dank ab. Ob ich nervös war, wie ich die Karotte getroffen habe, äh, Nein, nicht wirklich. Ein bisschen, ein bisschen kribbelig, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Angst gehabt habe. Wir haben ja über Facebook schon ein bisschen geschrieben. Und da hat sich herausgestellt, dass sie jetzt kein Psycho ist oder KKK, Alkoholikerin oder Drogenabhängige oder, oder keine Ahnung, irgendeine anstrengende Person. Also, wir haben echt uns sehr nett unterhalten, diese ganze Liebe. Und die, die letzten 28 Jahre haben ihr gut, also. Ist ja gut gegangen, und das freut mich. Weil ich ja zwei Kinder, ein Mann, und es scheint alles halbwegs zu passen. Finde ich gut, freut mich recht für sie Vor allem habe ich mich recht gefreut, dass er wirklich gesagt hat, ja, yeah, sie macht das Video mit mir, und wir treffen uns. Pfff ist doch echt... Danke von ihr, dass dir das Video mit die fest gefallen hat. Ja, ich glaube, da ist echt viel drinnen mit diesem äh, Video, mit dem Kamerasetting, das ich da habe, da kann ich echt mit Leuten interagieren, ich muss nur schauen, was der Ton ein bisschen besser wird. Aber sonst, glaube ich, wird das ziemlich cool. Ja, Pascal, du hast recht, äh, beziehungsweise Frucate, habe ich mir auch überlegt, ob ich mache. Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> der gespritzte ist auch sehr gut. Ja, yep. ist mir fein zu süß. Ich trinke lieber ein kleines Bier. Ah ja, ich habe noch nie in meinem Leben ein Bier getrunken, und ich werde nicht mehr anfangen damit. Ob ich Mabi mag? Nein, wirklich. In der Schule hat auch ein Kollege zu mir immer Mott gesagt, weil ich ja eigentlich Martin heiße. Mott. Aber Mabacher ist eigentlich, ja, Mabi. Na eher nicht, glaube ich. Ja, <lacht> <Yep. lacht> die Aussicht hier ist ziemlich geil, das hast recht. Ja, eine äh, Ratzfatzkartoffel, du kannst beruhigt in den Biergarten gehen und dann das Handy weglegen und mit echten Leuten Reden, die du anfassen kannst, wenn sie das wollen, also nicht einfach nie lange. <lacht> ah, das Video gibt es danach auch noch mal zum Wiederanschauen, wenn es den irgendwem interessieren sollte. Und so werde ich auch die Links unten äh, reingeben zum Kakao. <lacht> Daily Weekly Vlogging. Alter Schwede. Oder. Inner. was Inertcore-Blog. Ähm, gedacht ja. Und das Ergebnis dieser Denke ist, oder bist du, das Bock genäht. Zu mir selber. Äh, ich bin so ein faules Sauber Schneiden betrifft. Deswegen ist er Daily oder Weekly einfach hardcore. Das weiß ich jetzt schon. Und mir ist schon klar, wenn ich das Wiki mache, ich meine, es gibt eine YouTuberin, auch eine behinderte Frau, die macht wiki vlogs und die sind oft 30 bis 40 Minuten, jede Folge, und die schauen sich die Leute trotzdem an. Voll viel. Da bin ich immer echt erstaunt. Sie müssen echte Fans sein. Aber, nein, das habe ich mir noch nicht gedacht. Du meinst, wo konnte man immer gut abschalten? Hast du einen Notfallplan, falls eine Katastrophe oder ein Krieg ausbricht? <lacht> oh fuck! Habe ich einen Notfallsplan, falls eine Katastrophe oder Krieg ausbricht? <lacht> Na, Ich glaube, schauen, dass ich so schnell wie möglich stirb, Weil was der andere hat, glaube ich, keinen Sinn. Also, wenn mir in einer Katastrophe ausbricht, ein Krieg, dann ist Rolli-Reparatur wahrscheinlich ganz hinten auf der Liste. Wenn Batterie gewahr wird, werde ich keine Batterie kriegen. Und wenn der Strom ausfällt, kann ich sowieso nicht mehr fahren, also hat das wirklich äh, wenig Sinn. Keine Ahnung. Ich bin's höchst selbst dank Achso, okay. Das ist eine interne Unterhaltung. Äh, wir reden jetzt vom Bier, oder? Am Feigling, ich glaube das ist ein Wein oder sowas. Und äh, ich trinke auch keinen Wein. Ich trinke kein Bier, ich trinke keinen Wein, und ich trinke keinen Kaffee. Noch nie. Bin trotzdem schon 40 Jahre alt geworden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das 77, das 777, warum haben zwei Frauen, zwei, Ge warum haben Frauen, Zwei Gehirnzellen mehr als ein Pferd. Ich trau mich nicht zu fragen, warum. Ein Video machen, wo ich rumdrifte, und nur coole Sprüche noch. Die klappt doch fällt man an den coolen Sprüchen. <lacht> Maximilian Krüger möchte wissen, warum haben Frauen zeige ich in Zellen mehr als Pferde. Ah, die Antwort ist hier. Ha ah, ah, ha ah. ha. Ich hab den schon eine Kärtner vergessen. Dann nickt sie beim Putzen nicht das Wasser. Aus dem Eimer saufen. Der ist auch böse, Leute. Ähm, ich trinke Earl Grey Tee. Earl Grey Tee. Ähm, aber ich, jetzt ich bin jetzt auch kein Teekommisseur. Manchmal im Winter, wenn es kalt ist, trinke ich schon ganz gern Tee. Ja, aber Earl Grey oder anderen Früchtetee da bin ich dann nicht so hagelig. Kennst du Karl-Heinz Hess? Ähm, sagt mir jetzt auch nichts. Und Luigi number One kenne ich auch nicht. <lacht> ah, Lieber Pioneer, ich bin ja nicht einmal Wiener. Ich kann gar keinen Wiener schmähen. fatze Kartoffel meint, ob ich Angst habe davor eine Klatze zu bekommen. Ich habe keine Angst davor. Ich lebe im vollen Bewusstsein, einmal eine zu haben. Punkt. Die Mütze ist ein Fashion Statement, das ich schon seit 16, 17 Jahren jetzt habe. 16 Jahren. Und Jetzt stellt es sich außer dass es ganz geschickt ist. Weil da oben wird schütter. Aber Angst habe ich keine. Wenn es mir wirklich glatzig wird, dann wird einfach immer abrasiert. Ich habe kein Problem mit meinem Eierschädel. Maximilian Krüger. Warum erzählst du Geschichten über meinen Penis? Der geht dich gar nicht so an. Links Glaskopf. Luigi Number One. Was ja, was geht bei dir, Mabacher? Der Place ist is here. Servus, ich trinke Hardcore-Kakao. Mit Aussicht. <lacht> Nein, ich benutze kein Alpezin. Wenn die Haare weg sind, sind sie weg. So schaut's aus. Nein, meine Frisur zeige ich nicht. Äh, nein, ich werde die Kamera nicht rumschwenken. Ich sitze auf der Feuertreppe und äh, genieße das angenehme Lüftchen. Alter, Mr. Krüger, der ist böse. Der ist wirklich böse. Was, was ist mein Lieblingsgetränk? Ähm, puh, Gin Tonic, glaube ich. Ich habe das Buch von Raoul gelesen, ja? Wer mir da und am Handy schreibt? ach so, weil es immer piept. Das ist eine gute Frage. Alter Schwede! Ach, Twitter. Twitter. Aber die haben alle nicht mir geschrieben. Das sind alles Notifications, wenn andere einen Tweet schicken. Keiner hat mir geschrieben. Tja. Also mir hat keiner geschrieben. <lacht> hey, wenn ich eine Klatze habe, Ratzefatzkartoffel habe ich eine Klatze und dann trage ich sie mit Stolz. Ganz einfach. <lacht> ähm ja, ich weiß gar nicht. Ich stehe hier niemandem im Weg, wenn Feuer ausbrechen sollte, bin ich der Erste, der ins Zimmer reinfährt, wieder in die Wohnung reinfährt und die Feuertreppe frei macht. Aber das Recht, Kinder, macht das nicht nach, Feuertreppen sind nur für den Notfall. sorry, X, ich danke dir und deinen Freunden, Was? Ob ich für eine Million, erstens heißt das nicht, Millionen, sondern nur eine Million, einen Menschen ermorden. Ich wüsste ja nicht, wie ich das physisch machen soll. Egal, ob es jetzt geht oder nicht geht. bin ich schon in der U-Bahn nicht mehr rauskommen, weil der Lift kaputt war. Ich glaube, ein einziges Mal bin ich so spät heimgekommen, dass ich wieder ausgestiegen bin, dass die letzte U-Bahn war und ich nicht mehr weiterkommen bin. Aber da hat mir dann Gott sei Dank die nächste U-Bahn, die praktisch nur nach Hause fährt ohne Gäste, hat mich dann noch mitgenommen bis zur nächsten Station. Aber sonst habe ich immer Glück gehabt. Ein Pesto will ich wieder mal kochen. Äh, mal schauen, ob ich wieder ein Pesto mache, aber generell muss ich wieder mal was kochen. Gin Tonic, welches ist dein Lieblingsgym? Kennst du den von Rona aus Südtirol? Äh, ich glaube Südtirol kenne ich nicht, aber ich habe jetzt 42er, einen Farraderberger, einen Steirer, und einen Wiener Gin gekriegt. Sehr geiles Zeug. Alter Marvin! Du Gorstel, du! Und das mein Mama lesert. <lacht> Liebe Plonea, ich weiß nicht wer Gerüchte in die Welt setzt, aber die Angelika, ist äh, meine Freundin, im Sinne von eine Freundin, und nicht meine romantische Freundin. Wir kennen uns seit 2000, oder so. Und sie ist die kleine Schwester äh, einer meiner besten Freundinnen. Also nein, gibt es keine Gerüchte, Angelika und ich sind nur Freunde. <lacht> Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ah, was war der schönste Moment in deinem Leben? Boah! Ah, in 10 Jahren? In zehn Jahren würde ich gern nur mehr vom äh, Filmen, Video machen, Leben. Sei das heißt es jetzt ähm, was fürs Fernsehen oder meine eigene Webgeschichte haben, wo ich einfach auch Geld damit verdiene. Ähm, ja, das wäre eigentlich so, wo ich mich beruflich sehen würde, ansonsten keine Ahnung. Was kommt, das kommt. Was ist der schönste Moment in meinem Leben? Das ist eine gute Frage. <lacht> Kann ich jetzt sogar gar nennen, fällt mir jetzt nichts ein. Ich hab schon schöne Momente gehabt. Ja, weiß nicht, so ein Tandem-Paragleiten war ich einmal. Das war ziemlich cool. Ähm ja, aber jetzt keine speziellen äh, Momente, wo ich sagen kann, das war jetzt. Obwohl es es sicher gegeben hat, aber ich freue mich jetzt irgendwie nicht ein, glaube ich. Ja, sorry. Musik höre ich fast überhaupt nicht. Meistens nur irgendwas, was im Radio läuft. Alexa Schwarz, Servus. Ich habe am e rolli am Handrolli für die Wohnung und am... Fürs Auto, so war ich wohin fahre. Am <lacht> äh, Anzug, der mir das Gehen erlaubt. Äh, nein. Ich wäre immer nur so klar. Und wenn ich dann so klar bin, und nur so 90 cm über dem Boden im Kopf wäre, das wäre mir zu gefährlich zum Gehen. Möchte ich nicht, ganz ehrlich. Hat sie mich am Anreiz. Hey, danke Ratze, Fatze, Kartoffel. Bist du schon beim Bier? Ich <lacht> glaube, du wolltest doch gehen, oder? Political Correctness. Ja, das ist ein Hund. Die kann meistens, die kann manchmal vieles einbremsen und verkomplizieren. Manchmal übertreibt man es auch damit. In gewissem Maße ist es schon wichtig. Aber.. Das hat jetzt mehr mit Anstand und Respekt auch füreinander gegenüber zu tun, als wie ich jetzt so da da. muss nur mal ein wenig umsitzen. Ups. So. Gut. Ja, also political correctness kann manchmal etwas zu, Dinge zu verkomplizieren. Aber ein gesundes, anständiges, ehrliches, auf Augenhöhe miteinander ist oft wichtiger, finde ich, als wieder jetzt diese übertriebene Mensch mit Behinderung, körperlich behindert besondere Bedürfnisse, und das sind so Dinge, wo die Political Correctness immer BOOM, eine Haut gewaltig. Ich weiß, das Thema ist kompliziert, und ich weiß, dass es das nicht einfach ist für die Leute, aber oft ist weniger ein bisschen mehr, und vor allem geht es darum, Kopf einschalten. Da kann man schon viel richtig machen. Ach, Plonea. Danke dir. Bist du ein Naturbursch, wenn die Natur barrierefrei ist? Ich muss euch gerade was verraten. Irgendwo rund um mich hat sich gerade irgendwer ein Tütterl am Pfiffen. Man riecht's. <lacht> ähm, ja. Ich bin jetzt keiner, der jetzt wohin fährt auf Urlaub, weil dort die Natur so schön ist. Das interessiert mich wenig. Aber ab und zu, wenn es richtig geil ist. Ich war jetzt die, vor ein paar Wochen ins Vorarlberg und da waren für die ersten Tage einfach so scheiß schön. Ich meine, es ist einfach so irre schön. Es war heiß, es war alles grün und die Sonne und die Berge und es war ganz oben auf der Spitze war noch ein bisschen Schnee. Und sonst war es einfach nur schön. Äh, das war schon, das war sehr kitschig und sehr geil. Also, das habe ich sehr genossen, aber sonst bin ich jetzt nicht wirklich der mega bursche muss ich gestehen. Ähm. Ich kenne aus Österreich nur den Lebensstern-Gin. Sehr gern. <lacht> Ratze, Fatz, Kartoffel, mal, wenn du in Wien bist, machen wir eine Gin Tonic-Verkostung. Sehr, sehr gerne. Schlechte romantische Gefühle, das letzte Mal. Fuck. Das ist lang her. Ich hab das mit den Frauen. Zu kompliziert. Ich weiß nicht. Nein, das ist, ist schon Teil her. Muss ich gestehen. Was ist jetzt hier Frage? Finde ich es schade, dass Österreich niemals zu Deutschland gehört. Ähm, wir sind Europäer. Und ja, gut, ich bin Österreicher. Aber das ganze Österreich-Deutschland und Nazi-Scheiße, das ist da bin ich so weit draus weg. Ich bin, das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich sehe ja nicht, warum die zusammen sein sollen oder sich getrennt warum das eine besser ist, als das andere. Also, es ist EU, und wir sollen in der EU besser zusammenarbeiten, das macht mehr Sinn, als wie wir uns jetzt steppert streiten, ob man jetzt äh, Österreicher oder Deutsche sind, oder Deutsch-Österreicher, das ist alles Schwachsinn. Was haben wir jetzt? Ein paranormales Erlebnis, nein, habe ich nicht. Was habt ihr alle? Was habe ich mit Südtirol zu tun? Ich meine, dass das zu Österreich gehört hat, das hat mit mir persönlich nichts zu tun. Das ist mir vollkommen egal. Aber mein Elektrorollstuhl lässt sich wohl verstellen. Du meinst, auch wenn der Anzug, der mich gehen lässt, auch normal groß macht, das geht nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, und macht da keinen Sinn. Weil was bringt mir das, wenn ich groß gehen kann, aber ich dann trotzdem nicht groß bin, in Wirklichkeit. Ah. Ah, 777 möchte oh, möchte wissen, ob ich am Bauch schlafen kann. Mein Bauch ist ziemlich dick und rund, ja, aber ja, es geht. Ähm, wie viel kostet es? Das kommt darauf an, äh, was für Moderation, wie viel Aufwand verbunden ist. Aber zwischen 500 und 700 Euro für einen Abend, inklusive Anreise, je nachdem wo, und was für Vorbereitungszeit. Äh, und natürlich, wer jetzt anfragt. Über ja? den Preis kann man immer reden, aber so in diese Richtung geht es, wenn man nicht buchen möchte als Moderator. So, ratzefatzkartoffeln, es war mir eine Freude, tschüss, schönen Abend noch, danke fürs Reinschauen, gell? Mit welchem Star würde ich gern Geschlechtsverkehr haben? Puh. ich glaube es wäre einfacher zu fragen, den würde ich gerne mal treffen. Aber Sex haben... <lacht> ich glaube, Treffen würde schon genügen, und dann mal schauen, ob man sich sympathisch ist, und ob der Sex dann nur eine Option ist. <lacht> Na, ich bin kein Kiffer. Die Zeit ist lang vorbei. Ich will nicht mitrachen. Ich weiß, dass auf lachschon.de, ähm, ich habe nicht gewusst, dass es einen eigenen Thread gibt, habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut, muss ich sagen, aber diese, diese Lachschon-Community ist mir immer ein bisschen suspekt, muss ich gestehen, weil da oft Kommentare dabei sind, die halt ein bisschen fragwürdig sind, in meinen Augen, aber muss ich mal schauen. Danke für den Hinweis. Willst du. Ja, das Treffen möchte ich in den nächsten Wochen machen. In Wien. Jonas. Sei gegrüßt. John Zehner, Zehnergasse, hallo. Ah, ha, cool, okay. Ja, vielleicht muss ich wirklich mal reinschauen. Bei der Lachschon-Community. Ja, ich glaube schon, doch, doch. Zehnerkasse, du bist in der Schule, oder? Das kann mich schon erinnern, ja, ja. Ha! Ich bin zuerst gefragt, was eines der besten Momente meines Lebens war, das war, wie ich da in der Schule eingeladen worden bin, in Wiener-Neudorf, glaube ich, nein, Neustadt, ich glaube Wiener-Neustadt war das, und die Klasse hat mich eingeladen, zu sich in die Schule, und, da haben sie echt, hat einer sie endlich getraut und gefragt, können wir ein Autogramm haben? Und ich sag, ja, gern, natürlich. Aber wo ist es denn hin? Und dann greift er in die Hosentasche und holt eine Autogrammkarte raus. Wir haben Autogrammkarten gemacht, ja? Wie geil ist das bitte? Und ich habe den Typen sogar getroffen, der sie gemacht hat. Ich bin mit Namen so schlecht, deswegen weiß ich nicht mehr, wie er heißt, aber, es ist endgeil gewesen, wirklich. Das war schon einer der coolsten Momente, was jetzt zu meinem YouTuber-Sein betrifft. Das war echt sehr, sehr süß und unglaublich schmeichelnd. Kennst du Gerhard Linkmeier? Um, sagt mir jetzt nichts, aber ich, ich bin mit Namen super schlecht, muss ich gestehen. Das war's. Der Kakao ist leer. Hi, ich schreibe Kazapelski. Ihr habt schon immer so geile Namen. Hm. Wie viel Abos ich dieses Jahr noch machen möchte? Hm. 98.000? Warum nicht, oder? Dann hätten man die 100.000 voll. Ähm. Leute, Ah, puh. Ah, sehr gut. Ähm, Leute, jetzt haben wir fast eine Stunde gequatscht, Ich habt einen Spaß gehabt, das war echt sehr spannend, sehr nett mit euch zu quatschen, ich bedanke mich, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, und wenn ihr noch weitere Fragen habt, das Video wird dann hochgeladen, zum Wiederanschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, und äh, ja, wenn ihr mich euren geschätzten Freunden empfehlen würdet. In diesem Sinne, und vielen, vielen Dank, bye bye. Ciao.